Hallo liebe Geldfreundinnen und Geldfüchse, ich habe meine Februarabrechnung gemacht und ich habe alles gemacht wie jeden Monat, aber es gibt zwei Faktoren, die sich geändert haben. Welche Maßnahmen ergreife ich, um die Verteuerung zu kompensieren und gegen Inflation vorzugehen? Ich habe meine Februarabrechnung gemacht und ich habe alles gemacht wie jeden Monat, aber es gibt zwei Faktoren, die sich geändert haben. Das erste ist, die Kosten sind gestiegen. Und das zweite, ich lebe jetzt in einem drei personen anstatt vier person haushalt und zeige meine Ausgaben und was kostet mein Tag in meinem komfortablen Leben heute bei der Inflation. Und eine Frage werde ich beantworten. Kann ich mir leisten, 10% für mein Spaßkonto zur Seite zu legen und 10% zu investieren wie früher nach dem Sechstüpfel-System? wo ich vorweg Geldmagnet mehr zur Seite geschafft habe, dann für Vermögensaufbau 10% genommen, 10% für Spaßkosten, 55% für Lebenskosten, 10% für ungeplante Kosten, für Bildung 10% und 5% Spenden. Los geht's in diesem Video. Es gibt übrigens ein Video, wo ich ausführlich darüber erzähle, das verknüpfe ich dir unter diesem Video in der Infobox. Also, zu den geplanten Kosten gehört natürlich das Wohnen. Das weiß man, was es kostet. Nebenkosten Kosten und Steuern dazu. Also, ich wohne in einer Immobilie, das wir privat abzahlen. Und sie kostet im Monat 654,99 Euro. Das sind zwei Hauskredite, die abbezahlt werden. Und so viel kosten sie. Mein Teil davon sind 409 Euro. 36. Die Nebenkosten betrogen 2022, also Versorger Wasser, Strom, Gas und Steuern, Müllabfuhr, ähm, Gemeindenabgaben 311 Euro, die sind gestiegen auf 336 ,12 Euro, 12 dieses Jahr und mein Anteil davon sind 210 Euro und 7 im Monat. Also insgesamt macht das... 165,6 Euro und 6 Cent zahle ich fürs Wohnen und für die Nebenkosten. Das gehört in den Bereich von den Fixkosten. Jetzt kommen die Lebenskosten. Dazu zähle ich Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, Auto und Auto. Nebenkosten und sie variieren je nach Verbrauch. Und an dieser Stelle gesagt, die flexiblen Kosten und, und zwar Lebensmittelkosten und Kleidung sind ähm, Kosten, die man variieren kann. Die Lebensmittel in Februar betrugen 498,57 Euro, wobei hier erzähle ich auch noch Pflege- und Dekoabteilung dazu, also Blumenstrauß für den Tisch und Pflegeartikel wie für Haushalt als auch für den Körper. Mit Kleidung und Schuhe im Februar ähm, wäre jetzt nur eine Talausgabe. Dann im Januar haben wir Schuhe eingekauft und Kleidung eingekauft. Und ähm, im Februar entfällt hier dieses Teil. Aber wenn ich für zwei Monate das teile für Januar und Februar, denn das war schon eine sehr hohe Zahl, 408 Euro für drei Paar Schuhe und ähm, für Jugendliche ausgegeben. So, Autoausgaben. Das Auto kostet monatlich 64,46 Euro. Ich fahre einen kleinsten SUV von Duster. Die Kosten für das Auto mit Versicherung, mit Steuern, mit TÜV sind 4,60 und 46 Euro im Monat. Das Benzin kostete mir im Februar 161,98 Euro. Also, und insgesamt komme ich auf einen Gesamtbetrag. Das macht Ausgaben von 929 Euro. Also, Thema Investitionen mein Topf mit Vermögensaufbau. Ich habe im Januar die Dell Aktie für 622,61 gekauft und Anfang Februar habe ich Silvergate Aktie für 619 Euro gekauft. Denn ihr wisst, ich investiere nach der Strategie und dann hilft mir nichts 100 Euro oder 200 Euro Pilleballe zu investieren, sondern ich brauche richtige Summen. Strategisch betrachtet gibt es ein Hebel, das ich verwende. Und da habe ich mir eingesammelt jetzt das Geld und investiert in so einem hohen Bereich. Das ist nicht die Regel für jeden Monat Investition, aber ich habe zum Beispiel im Februar nach dieser Investition keine weitere getätigt und damit habe ich investiert. Das ist mehr als 10% gewesen, das ist aber noch eine andere Mathematik mit den Investitionen 622. Ich überschlage jetzt meine Investmentsumme insgesamt, das waren 1.241,61 Euro. Also wenn du noch meinen Kanal nicht abonniert hast, abonniere und lerne zu investieren nach der Strategie, wie ich das mache. Meine Investmentsumme war 1241,61 Euro. 61. Das war klasse. Dann ähm, im März muss ich das Geld erstmal zusammen haben und ich werde wahrscheinlich März noch erstmal gar nichts investieren, aber monatlich das Geld zur Seite nehmen. So, insgesamt... Rechne ich jetzt, was mir meine Ausgaben täglich gekostet haben. Also die Fixkosten fürs Wohnen versorgen, machen täglich 14,62 Euro und 7 Euro. 50. flexiblen kosten wie lebensmittel flexiblen kosten 11,68 euro 68. lebensmittel 17,81 euro 81. kleidung 6,92 Euro 92 am tag auto 8 euro und 8 cent pro tag bildungskosten die muss ich an der stelle noch mal aufklären für mich habe ich jetzt keine ausgegeben aber für meine tochter sind folgende kosten bücher und von workbook die hat Schule gewechselt und wir haben investiert. 70 Euro für zwei Monate, 35 Euro waren das jetzt im Monat. Meine Tochter macht Musikunterricht, das kostet 100 Euro im Monat. Meine Tochter macht Sportunterricht im Kampfsport, das kostet 32 Euro im Monat. Und diesen Monat war Geigenreparatur dran. Es müssten Steg und Umgriff gemacht werden. Das hat 240 Euro gekostet. Das breche ich aber auf 12 Monate und 20 Euro im Monat. Dazu rechnen und Taschengeld. Meine Tochter kriegt Budget von 64,50 Euro. Ein Teil des Geldes zahle ich hier aufs Konto und ein anderes Teil bekommt sie bar. So, da haben wir jetzt Gesamtkosten einerseits für die Bildung. Für mich ist die Bildung ein sehr wichtiger Punkt. Das setze ich für alle Kinder durch. 35 Euro für Bücher, 132 Sport- und Musikunterricht und 20 Euro anteilig für die Geige und Taschengeld 64,50 Euro. Das hat mir insgesamt im Februar 251,50 gekostet, das tragen wir anteilig und wenn ich das auf Monat Februar runterbreche, das hat 8,98 Euro am Tag gekostet. Und jetzt zähle ich noch die Fixkosten und die anderen Kosten dazu. Das macht schon mal 67,33 Euro durchschnittlich am Tag. Und dazu kommen noch 8,98 Euro. 76,31 Euro. Denk kostet mir ein Tag für 76,31 Euro. Am Tag muss ich erstmal weg. So und nun, welche Maßnahmen ergreife ich, um die Verteuerung zu kompensieren und gegen Inflation vorzugehen? Es ist... Längst bekannt, dass man beim Sparen bis zu 30% quasi Rendite machen kann. Ein wenig um die Ecke gedacht, aber konkret möchte ich bei den Lebensmitteln nachschauen, wo man noch die günstiger kaufen kann und eventuell auch andere Produkte günstiger kaufen kann. Dazu habe ich zwei Videos gemacht über Meal Prepping und selber kochen. Die verknüpfe ich unter diesem Video in der Infobox. Und bei der Kleidung möchte ich noch zusätzlich Kleidung aussortieren und abverkaufen. Bei Vinted zum Beispiel, da findest du auch wiederum unter dem Video den Zugang zu meinem Shop. Kannst du dir selber auch rein erstellen und über Internet die Kleidung verkaufen. Das ist eine sehr erfolgreiche Secondhand-Plattform in Europa. Und ähm, da werde ich dort verkaufen, demnächst steht auch ein Flohmarkt an, da werde ich auch einiges von Hausrat und Kleidung nochmal verkaufen und so mehr Restwert reinholen. Ja, ich finde es nach wie vor ganz wichtig, weiterhin zu investieren. Also ich werde weiterhin in Sachwerte, sprich Aktien, ETFs investieren, wie ich bis jetzt gemacht habe. Diese Summe werde ich auf gar keinen Fall verringern, mache ich weiter. Und ich werde nach neuen Gelegenheiten suchen für ein passives Einkommen aus dem Vermögenbereich. Und du wirst in meinen Videos hören. Also in, äh, abonniere meinen Kanal auf jeden Fall, um nichts zu verpassen. Und ich werde Einnahmen vergrößern durch Affiliate Marketing, das ich nach wie vor mache. Denn bei Affiliate Marketing werde ich Produkte bewerben die zum Beispiel für eine Zielgruppe immer noch machbar und unerschwinglich sind zu kaufen, die jetzt nicht Kinder hat und höhere Ausgaben. Oder ähm, es gibt immer noch genug ähm, Verdiener, die wirklich fast nichts von der Inflation mitbekommen. So, ich werde Infoprodukte erstellen und verkaufen. Und das sind die Maßnahmen, die ich mir vorgenommen habe. Ja, und ich kann es nicht genug verkünden, diese Phase, diese Crash, dieses Rutsch an der Börse, diese Inflationsphase, das kommt mir so in die Hände gespielt. Das musste so in meinem Leben passieren, wo ich zu spät angefangen habe mit den, ähm, dem Vermögensaufbau und ähm, richtig auf die hohen Rendite arbeite. Und auch jetzt kaufe ich eine Aktie nach, die gerade in Wert gerutscht ist.